Hallihallo, kurzer Tipp, sowas von kurzer Tipp aus aktuellem Anlass. Im Moment haben wir ja Fußball-Weltmeisterschaft 2014 zum Zeitpunkt dieses Videos und da hat Google witzige kleine Animationen, also so Dingerchen, Animationen, die heißen Doodles. Es Doodles. könnte vielleicht mal ganz interessant sein sich einige davon wegzuspeichern. Ne? Vielleicht sogar aus historischen Gründen. Ne? Geht man dann auf die Doodles. Ne? Dann könnte man sich da mal durchbrausen und sich so eines dieser Bildchen mal woanders hin speichern. Ne? Gehen wir auf Firefox. Und beginnen dann auf Google auf die Hauptseite. Da sehen wir das mal ein bisschen größer. So, ne? das Ding zum Beispiel. Das sind animierte GIF-Dateien. Ne? gif und die kann man sich auch wegspeichern. Ne? Äh, grafik anzeigen das ist eine, eine einzelne grafik ne? sehr schön also das bild kann man speichern unter blablabla bla bla, ne? bilder einfach mal ne? speichern oder ihr seht schon ich habe es vorhin schon mal probiert es gibt ein gerade so historisches bild oder sowas von historisch geht man auf Doodles oder ihr sucht einfach mal unter Google nach den Doodles, so jetzt geschrieben, Doodles. Den Link mal vielleicht merken, ne? vielleicht für die Zukunft, äh, irgendwann sucht man vielleicht danach. Findet man unter anderem nicht nur Kaffee, sondern das hier, ne? das ist das wichtigste Bild. Äh, überhaupt Finale, oho, Grafik äh, kann man sich anzeigen lassen oder Grafik speichern unter. Äh, und das habe ich vorhin schon mal gemacht, einfach unter Finale.gif, ne? da hat man das Bildchen. Da kann man sich das wegspeichern. Ich hatte das vorhin schon gemacht, hat man es gemacht, kann man das Bild dann gegebenenfalls äh, separat auch nochmal öffnen ne? Mit Bildbetrachter. Und je nach Bildbetrachter animiert er das auch, falls das bei euch nicht animiert dargestellt werden sollte, ne? dieses Bildchen. Na, Plus, ne? dieses bildchen dann könnt ihr es gegebenenfalls öffnen mit äh, firefox webbrowser oder dem webbrowser eurer mal gut finale gif ne? ich hätte auch als äh, 7 doppelpunkt 1 speichern können warum könnt ihr euch denken ja kann man unter linux ne? da kann man nämlich doppelpunkte umbenennen <lacht> 7 hätte ich jetzt nicht wieder die dunkle Sonne. dunkle sondern 7 doppelpunkt Ne? Unter Linux-System kann man durchaus auch solche Dateinamen machen und sich das mal wegsprechen. Wollte ich nur kurz angemerkt haben, finde ich ganz witzig. Passte gerade zu meinem Desktop. Hintergrund zu dem Ball, ne? was hier im Hintergrund läuft. Und im Circle of Friends, ne? da habe ich so ein kleines Lazarus-Demo gemacht. Das sind separate Programmelchen, die da im Hintergrund laufen. Gibt es auch schon Videos dazu, habe ich mal programmiert kostenlos runterzuladen. Gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Finale. Hey, oh.